Also, Ditmar, mhm. das hat mir so gut getan letztes Mal, als ich, als ich dich fragte, ob du was denkst. Du hast da so länger in die Kamera geguckt und hast geschwiegen und warst ganz gucktest so ganz unverwandt in die Kamera, schienst mich anzugucken, die anderen wahrscheinlich auch. Und dann habe ich gesagt, ich denke nichts. Ja, du bist ein sehr guter Erinnerer, gutes Gedächtnis. <lacht> und dann haben wir danach darüber noch gesprochen und das ist so heilsam. Das ist so alles, was dann zu dem Zeitpunkt da ist, äh, da sein darf und dass das nicht bewertet wird oder... Dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass ein Mensch... Ja, ich kenne es nur von, wenn überhaupt, dann von Tieren. <lacht> dass sie einen Menschen angucken und scheinbar nichts denken. Ja, du kennst es vielleicht auch von kleinen Kindern. Oder von kleinen Kindern, genau. Oder von Dementen. Ja, bei Dementen habe ich dann aber... Ich habe nur einen bis jetzt in die Augen geguckt, da hatte ich das Gefühl, der ist halt nicht da, der kriegt auch gar nichts mit. Mhm. Das ist schon, schon interessant, äh, wenn dann jemand einen anguckt, der scheinbar voll da ist. Ja. Also mit allen Sinnen da ist, mit, der, mit dem Fokus sozusagen, ja. der was wahrnimmt. Weißt du, was gibt es denn da viel zu denken, wenn man jemand anschaut? Was willst du denn da denken? Brille von Vielmann. Oder? <lacht> also in meinem Kopf geht dann eine, eine Banderole durch durchs Bild von Spruchband, was alles gedacht werden könnte von anderen. Ich habe da, ich lasse mich des Öfteren, äh, also ich habe ich habe eigentlich immer das Gefühl, ich werde beobachtet, bewertet, so grundsätzlich. Es ist gar nicht so bewusst, es läuft halt so ab. Und es ist für mich so heilsam zu erfahren, alleine die Möglichkeit zu erfahren, ähm, so ganz ausgesprochen die Möglichkeit zu erfahren, dass da jemand sitzt, mich voll mitbekommt und mh, scheinbar... Ja, also alles darf da sein, was da ist, ohne dass das irgendwie... Mein Gott, was ist das für eine Geräuschkulisse? Ohne dass das irgendwie was auslöst. Diese Heilsamkeit habe ich so gespürt. Das war ja. toll. Ja, ich würde das als Liebe bezeichnen. Als Offenheit und Liebe. Ne? Wie spürt man immer, das stimmt. Ja... Ähm Das spürt ihr in dem Moment. Ja. Ja, das ist ja. Das ist ja nichts Persönliches. Nein, nein. Das ist, weil, weil, ja, weil, weil man durch Offenheit und Liebe guckt. Also im Moment, hm. du hast ja vorhin gefragt, was bei uns so los war. Im Moment hm. ist es so, dass bei mir das äh, überall zu sehen ist. Ja. Und das ist äh, unheimlich schön. Hm. Also. Ich, also das genau das, was Peter gerade sagte, dass da keinerlei Bewertung stattfindet und wenn, nehme ich sie ganz, schnell, ganz kurz wahr und dann ist ja auch schon weggerauscht, ansonsten empfinde ich wahnsinnig viel Offenheit und Liebe für, für alles gerade, also das ist ich weiß nicht, wie lange es so anhält aber es fühlt sich ziemlich schön an und das ist eben nichts Persönliches, wie du schon sagst, das ist einfach also es bezieht sich auch nicht auf Menschen oder hält auch nicht da an, sondern es kann auch äh, Tiere natürlich sein, aber eben äh, eigentlich alles eine Situation mhm. an sich oder wo ich dann auch nur was Schönes drin erkennen kann oder warum die so ist. Ähm, die Situation scheint irgendwie so offensichtlich, äh, aber dass die ja hört sich irgendwie alles so total weichgespült an, aber so bin ich normalerweise gar nicht. Aber die, ja, ja. aber es ist halt so. Ja, <lacht> kann ich <weiß>. Machen. <lacht> ja. hm. Ich ja, fand so das ist auch erstaunlich, Qualle. als ich so hippie-mäßig angefangen habe zu reden. <lacht> ja. ja, ich renne jetzt auch nicht rum und umarme hier jeden, sondern es ist einfach, äh, einfach diese, wie du das so schön beschreibst, diese Offenheit dafür da, für das wie die Leute sind, was da. Also ich nehme schon wahr, wenn eine Bewertung stattfindet, aber die nehme ich nicht ernst, so kann man es eigentlich sagen. Die, deshalb rauscht die auch einfach so durch. Mhm. Und dann sehe ich wieder die äh, Menschen mehr so, wie sie wirklich sind. Und ähm, ja, es ist richtig schön. Ich habe gerade einen Haufen hier. <lacht> Ausnahmsweise. Mhm. Ja. Das ist gerade hier so. Hm, finde ich auch. Ums mal zu bewehren. Ich habe noch meine Frage zum. Ähm, zur Parallelität <lacht> zum Traum, also das Parallele zum Traum, zum normalen Traum, weil irgendwie war mir, weiß nicht warum, mir war eigentlich immer schon klar, dass im Traum alles ich sein muss, also weil der ja in mir ist, irgendwie, ähm, weil jeder, jeder und alles, was da auftaucht, kann ja nur, ähm, also ich, mir nicht, ich konnte mir nicht mir war klar, da kann ja nicht jemand von außen reinkommen, selbst wenn der, was weiß ich, eine Freundin von mir darstellt oder meine Mutter oder wer auch immer, dann muss ich das ja gemacht haben, weil das ja mein Traum ist. Also, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und dadurch konnte ich die Träume immer relativ einfach, fand ich, deuten. Und ähm, eigentlich, wenn ich das jetzt so langsam so wie, wenn man es versteht, glaube ich, oder so wie ich es verstehe, ist es ja so auch so. Also dass das mhm. <lacht> also Ja, ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Ja? Es ist Im Wahlzündestand genauso. Alles, ja. was du siehst an anderen, ist eigentlich von dir gemacht, interpretiert. Ja, vielleicht reden wir mal kurz drüber, das bin doch alles Ich. Was ist denn dieses Ich? Das habe ich mich im Traum noch nie, also ich wollte es immer, mich selbst fragen im Traum, aber habe ich bisher noch nie geschafft. Mhm. Eigentlich war da, also wenn ich aber mal geguckt habe, dann war da nichts zu sehen, also außer, manchmal konnte ich eben Hände sehen, aber sonst nichts. Mhm. Und die waren auch immer anders. Mhm. Und so, also ist ja eigentlich auch nur das Wahrnehmende da. Also das, was irgendwie wahrnimmt. Mhm. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Was ich weiß, was ich jetzt aus direkter Erfahrung weiß, ist da eigentlich, wie jetzt auch, nur was, was wahrnimmt. Glaube ich. Ja. Und was ist das? Was ist das? Was ist das? Was nimmt das? Eigentlich, ja, äh? was da nimmt das? Da ja, ich kann jetzt Floskeln benutzen, die nichts und. Äh. Ja, der Verstand kann da, macht er auch gern, äh, Formulierungen abrufen mhm. oder Formulierungen finden oder so. Ja. Ähm, aber was ist das Erleben davon? Das Erleben ist, dass da, also jetzt ja im Moment vor allen Dingen immer eine Offenheit dafür mhm. da ist, was da gerade so reinkommt. Also mhm. eigentlich also rein, rein in was, wenn du mich jetzt das wieder fragst, ähm, rein in was, in, in, in so ein Zentrum eben irgendwie. Irgendwo scheint da... Keine Ahnung. Beschreiben kann ich nicht. Also in Worte packen kann ich es also nicht, wenn ich es aus direkter Formulierung ja. direkt formulieren soll. Ja, ja, das mit Worten ist halt immer so, ein, so eine Sache. So ein um, Ding. Meine ja. Beschreibung wäre jetzt, ähm, da ist diese Offenheit, die mhm. kommt nicht rein, sondern die Aufmerksamkeit kommt zur Offenheit. Ja. Ja. Dann ja wird also die so so ein, ich kann eigentlich nur sagen, so ein gegenseitiges Hin und Her. Also. So, da kommt was rein, aber da geht natürlich auch irgendwas raus, mhm. sonst könnte ich ja gar nicht gucken. Also sonst geht, würde nichts, aber man kann es halt nicht trennen. So. Ja. Okay, so also da sein. ist diese Offenheit, wie mhm. das erlebt. Wenn wir mal das so ja. kurz zwischenspeichern ja. sozusagen. Ja. <lacht> ja. Ähm, und alles, was da erlebt wird, ist... Ähm, die Form, die die Offenheit gerade annimmt. Die Energiekonstellation, die es gerade ist, das Zusammenspiel von Sinneseindrücken und so weiter. Mhm. Das seid alles ihr übrigens, diese Geräusche. Okay? da ist also diese Offenheit oder Bewusstsein oder wie man mal das nennen will, Wachheit, und das, was sie erlebt. Oder ja. als was sie sich zeigt. Und das ist nichts, was getrennt ist von dieser Offenheit. Nee, definitiv nicht. Ja. Also insofern ist alles, was erlebt wird, bist du, wenn du diese Offenheit bist. Die ich nur nicht bin, wenn ich... Also die kann ich eigentlich gar nicht, nicht sein. Also auch außer im Tiefschlaf. Im ähm, ja. Tiefschlaf kommt es mir doch recht abhanden gekommen vor. Ja, <lacht> wobei du dich an Tiefschlaf auch nicht erinnerst. Ne? <lacht> nee, das stimmt, ja. Da ist halt nichts, was ja. aufgezeichnet wird im Tiefschlaf. Mhm. Also keine Sinneseindrücke. Da ist halt nur Offenheit für nichts. <lacht> genau. Da, da, kann, da verstehe ich das nichts. Mhm. Tiefschlaf. Ja. ja, aber weißt du, die, die, das Nix verstehst du auch, ähm, wenn es darum geht, was ist denn diese Offenheit? Die ist ja keine Substanz, kein... Nee, ja, stimmt. Es ist das, in dem die ganzen Eigenschaften auftauchen, aber nicht die bestimmte Eigenschaft oder sowas. Ja. Ja. Nennensoffenheit und dann ist es so, als wäre es eine Eigenschaft, aber du weißt, was hm. ich meine. Nur so ein Hilfswort. Ja, ja. Ja. Also, insofern, auf der, in der Beschreibung ist es klar, alles, was auftaucht, ist Bewusstsein. Ja. Wenn man das persönlich macht für den Organismus, dann ist es, äh, die Urteile des Organismus äh, werden hm. nach draußen projiziert oder was weiß ich. Aber aus Sicht vom Organismus ist es nicht so, derjenige, der da vorbeiläuft und ein Eis isst, das ist doch der Organismus, der hier ein Eis isst. Okay? Mm -hmm. okay. Das ja. macht einfach ja, einen großen klar. Unterschied, wer dieses Eis Auf ist. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>